Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit ganz vielen Neuerungen. Zum einen eine neue Sache, die wir besser machen wollen. Nämlich, Wir haben äh, gedacht, wir machen mal ein bisschen was für euch. Und ja, und wir machen die äh, günstiger und wahrscheinlich viel geiler. Und das ist auch gleichzeitig noch ein vier zutaten video denn alles, was ihr braucht, ist 200 Gramm, am besten die ohne Stücke. Ihr könnt natürlich auch die mit Stücke nehmen, aber im Original sind da ja auch keine Stücke drin. Ihr braucht 70 Gramm, 30 Gramm und 150 Gramm, 200 Gramm. So, das war's mit dem ganzen Vorgeplänkel. Jetzt geht's ans Eingemachte. Hier sind jetzt 350 drin, also ungefähr die Hälfte von diesem Glas. Ich glaube, das hier, was ich jetzt habe, sind noch so 50, also hier vorne ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich schneide das mal ein bisschen klein, damit sich das jetzt gleich besser mischt. Eins zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, zwei, zwei, drei, vier, fünf, fünf, fünf, fünf, fünf, fünf, fünf, fünf. Und das Ganze wird jetzt gut vermischt. Das lege ich mal zur Seite und. So, jetzt probieren wir das mal. Das schmeckt ziemlich geil, das schmeckt einfach salzig, süß, nussig, schokoladig, sehr lecker.